Die NATO-Verteidigungsminister haben am zweiten Tag ihres Treffens eine engere Zusammenarbeit vereinbart. Schweden und Dänemark schlossen sich einer deutschen Initiative an, die Flugabwehr besser aufeinander abzustimmen. Außerdem wurde die Stärke der Truppen in Bereitschaft deutlich erhöht. Der russische Angriff auf die Ukraine hat bei vielen NATO-Staaten auch zu der Bereitschaft geführt, für die Verteidigung mehr Geld auszugeben. Unübersichtlich, kalt, ein erbitterter Kampf um oft nur wenige Meter. Diese Bilder hat heute das russische Verteidigungsministerium veröffentlicht. Sie sollen die aktuellen Gefechte zeigen. Ich würde das als einen wirklich harten, zermürbenden Abnutzungskampf beschreiben. Mit hohen Verlusten, vor allem auf der russischen Seite. Es gibt keine ausgefeilten Taktiken, sondern nur frontale Angriffe in immer neuen Wellen. Der Krieg erschreckend real direkt vor den Toren der NATO. Darauf will sich das Bündnis neu einstellen. Etwa mit 300.000 Soldaten in hoher Einsatzbereitschaft, fast zehnmal so viele wie bisher. Und mit mehr Truppen im Osten des Bündnisses. In der Ukraine sind derzeit 110.000 Quadratkilometer besetzt. Estland hat nur 45.000 Quadratkilometer. Das heißt, wir können es uns nicht leisten, auch nur einen Meter unseres Landes preiszugeben. Zur Neuaufstellung zählt auch mehr Geld für Armeen und Waffen. Deutschland hat das berühmte 2-Prozent-Ziel der NATO nie erreicht, doch heute ganz andere Töne. Sich allein dem 2 ziel annähern zu wollen, wird nicht reichen. Es muss die Basis sein für alles weitere. Deutschland müsste dafür rechnerisch mindestens 15 Milliarden Euro mehr für Verteidigung ausgeben, jedes Jahr. Das ist meine Position und die des Kanzlers. Alles Weitere wird jetzt äh, und die des Parteivorsitzenden. Und das wird jetzt die Frage der nächsten Tage und Wochen sein, das innerhalb der Koalition zu verhandeln. Pistorius erwartet durchaus noch Widerstand, den aber höre er sich zu Hause an. Mit klaren Worten und einem deutlich anderen Stil ist der neue Verteidigungsminister gestern und heute hier bei der NATO aufgetreten. Ob Kritik an langsamen Panzerlieferungen anderer Länder oder dem klar formulierten Kurswechsel bei den Militärausgaben. Die Verbündeten sind gespannt, ob den neuen Tönen aus Deutschland auch eine entschlossene Politik folgt.